Was du also gerade tust, ist, dass du die Süße der Emotionen gegen die Süße der Umgebung abwägst. Eine angenehme Umgebung wird nicht entstehen, wenn nicht ein gewisses Geschick, ein gewisses Talent vorhanden ist. Nun, Beziehungen sind harte Arbeit, man muss sie aufbauen, man muss sie managen, dazu gehören viele Aspekte. Ich bitte euch nur, eure Technologie weiterzuentwickeln, damit ihr Selbststarter seid. das ist eine Antwort, die ich brauche. Können wir mit Liebe und ohne genug Geld überleben? Oder ist Geld wichtig und dann können wir auch Liebe finden, wann immer wir können, wenn wir es können? Was du im Moment als Ich bezeichnest, ist ein Körper, ein gewisses Maß an Gedanken und Vorstellungen und was auch immer und... Wir werden an dieser Dimension festhalten. Wenn du in eine andere Dimension gehst, werde ich dich dort verlieren. Und es gibt einen Haufen von Emotionen. Und es gibt Lebensenergie. Ohne diese Energie würde all dies nicht funktionieren. Das sind also vier Dimensionen. Was du als Liebe bezeichnest, ist eine gewisse Süße der Emotion. Die Frage ist nicht, wer sie bei dir ausgelöst hat. Es ist nur so, dass du wegen irgendjemanden oder irgendetwas anfingst, eine gewisse Süße der Emotion zu erfahren, die zu diesem Zeitpunkt so wertvoll wurde, dass du in diesem Moment eine Niere versprochen hast. Weil diese Süße so viel bedeutet hat, dass man in Hindi eigentlich etwas sagt, was Gurda, etwas, was ist das? Etwas, ich werde meine Niere weggeben, oder das Gleiche wird auf eine kraftvollere Weise gesagt. Okay. Daher bin ich in diesem Moment bereit, meine Niere herauszunehmen und sie dir zu geben. Aber nicht das Haar, das ist klar. Okay? Im Grunde ist es also die Süße der Emotion. Was Süße bedeutet ist, schau, wenn der Körper süß wird, nennen wir das Gesundheit. Du fühlst dich gesund, weil es eine gewisse Süße im Körper gibt, Annehmlichkeit. Süße ist Annehmlichkeit, nicht wahr? Du nennst etwas süß, weil du sagst, oh, sie ist so süß, weil sie für dich angenehm ist. In deiner Erfahrung ist sie angenehm, daher sagst du, es ist süß. Wenn also dein Körper angenehm wird, nennen wir das Gesundheit. Wenn ihr sehr angenehm wird, nennen wir das Vergnügen. Wenn dein Verstand angenehm wird, nennen wir das Frieden. Du fühlst dich angenehm, also sagst du, ich bin friedlich. Wenn ihr sehr angenehm wird, nennen wir das Freude. Deine Emotionen werden angenehm, du nennst das Liebe. Sie sind sehr angenehm geworden, jetzt nennst du es Mitgefühl. Wenn sie nur gegenüber einer Person angenehm sind, nennen wir das Leidenschaft. Sie sind sehr angenehm geworden, wir nennen es Mitgefühl. Nun fühlst du diese absolute Süße gegenüber dem Baum und der Luft, die du atmest, und den Menschen. Du weißt nicht einmal, wer sie sind, es spielt keine Rolle. Du hast Annehmlichkeit. Wir sagen also Mitgefühl. Wenn deine Lebensenergien selbst angenehm werden, nennen wir das Glückseligkeit. Wenn sie sehr angenehm werden, nennen wir es Ekstase. Wenn deine Umgebung angenehm wird, nennen wir das Erfolg. Was du also gerade tust, ist, dass du die Süße der Emotionen gegen die Süße der Umgebung abwächst. Um die Süße der Umgebung zu erzeugen, brauchen wir die Zusammenarbeit vieler Kräfte. Die Umstände müssen zusammenspielen, die Menschen müssen zusammenarbeiten, viele Dinge müssen sich fügen, sonst stellt sich der Erfolg nicht ein. Eine angenehme Umgebung wird nicht entstehen, wenn nicht ein gewisses Geschick, ein gewisses Talent, ein gewisses Maß an Management vorhanden ist. Das sind viele Dinge. Aber die Süße des Körpers, die Süße des Verstandes, die Süße der Emotionen und die Süße deiner Energie muss zu 100 dein Werk sein, oder nicht? Ja oder nein? Die Süße der Umgebung, jeder hat einen Anteil daran, alle werden eine Rolle dabei spielen. Aber die anderen vier Dimensionen, die Süße, sollte von dir gesteuert werden. Wenn du also dafür verantwortlich bist, dann würdest du dies immer außerordentlich süß belassen. Dein Verstand, deine Emotionen, dein Körper, alles, du würdest es auf diese Weise halten. Dann wären all diese Kämpfe für dich nicht einmal von Bedeutung. Das ist eine Dimension. Geld ist ein Mittel, um externe Situationen zu erleichtern. Liebe ist ein Mittel, um innere Annehmlichkeit zu schaffen. Aber ich will damit sagen, dass die Süße des Inneren oder die Süße der Umgebung beide Zeit brauchen, um diese Süße aufzubauen. Nein, nein, nein, nein. Wenn ich zum Beispiel erfolgreich Die Süße will, im Außen braucht Zeit, Energie, Anstrengung, Ressourcen. So wie eine Beziehung genährt werden muss, muss man Zeit dafür aufwenden. Siehst du, das ist eine andere Sache. Das ist es, was ich zu unterscheiden versuche. Schau, Liebe ist das, was in dir geschieht. Das ist die Süße deines Herzens. Beziehung ist eine... Manchmal ist es eine harte oh, Arbeit. wenn ich über Liebe spreche, spreche ich nicht über Spirituelles. Nein, nein, ich spreche nicht über irgendetwas Spirituelles. Da ist nichts Spirituelles, das ist Emotion. Schau, in diesem Moment lächelst du. Ist es spirituell oder einfach nur ein normales Lächeln? Spirituelle Dimension, das verstehe ich nicht. Genau, du musst das nicht verstehen, denn du musst es nicht einmal so nennen. Alles, was ich sage, ist, wenn dein Körper sich angenehm anfühlt, fühlst du dich gesund und gut. Wenn dein Verstand sich angenehm anfühlt, fühlst du dich friedlich und freudig. Wenn sich deine Emotionen angenehm anfühlen, fühlst du dich liebevoll und mitfühlend. Also warum willst du es benennen als spirituellen und nicht-spirituellen Unsinn? So etwas gibt es nicht. Wenn du jetzt hier sitzt, hast du sehr süße Emotionen, nicht gegenüber etwas oder jemandem. Du sitzt einfach nur hier. Süße Emotionen. Ist das schon mal passiert? Niemand braucht da zu sein. Einfach so. Wenn es etwas gibt, teilst du es. Wenn es nichts gibt, kannst du hier sitzen mit sehr süßen Emotionen. Nun, eine Beziehung ist eine harte Arbeit. Das ist äußerer Erfolg. Du musst es aufbauen, du musst es managen, dazu gehören viele Aspekte. Nun, die andere Person sieht sich vielleicht auch deine äußeren Umstände an, okay? Sie schauen nicht nur auf die Süße deines Herzens, sie schauen auch darauf, was du trägst, was du fährst, wie du bist, wer du bist. Alles sehen sie sich an. Eine Beziehung beinhaltet also diese Dimensionen. Man kann nicht sagen, dass sie völlig frei davon ist. Nun, wenn die Gurda-Sache passiert, vielleicht ein wenig, werden sie das überschreiten. Aber das bedeutet nicht, dass sie völlig frei davon sind. Nein, das ist immer involviert, physische Dinge sind involviert, nicht wahr? Diese Süße, wie hast du Liebe genannt, die Süße des Herzens. Die Süße deiner Emotionen. Süße meiner Emotionen, wenn das mit zwei, drei Menschen geschieht. Das kann nicht mit zwei, drei Menschen geschehen, das kann nur in dir selbst geschehen. Es geschieht nur in dir. Nein, nein, drei Menschen stimulieren es. Drei Menschen stimulieren es vielleicht. Ich frage dich: Willst du eine Fremdstartmaschine oder eine Selbststartmaschine sein? Selbststart. Selbststart bedeutet, dass deine Süße von dir selbst eingeschaltet werden muss. Wenn du es teilen willst, kannst du es teilen. Du willst es nicht teilen, du teilst es nicht. Aber du musst für dich selbst genommen süß sein, nicht für irgendjemand. Schau, bei der Liebe geht es nicht um jemanden. Es ist die Annehmlichkeit deiner Existenz, nicht wahr? Ist es nicht wichtig? Vergiss andere Menschen Beziehungskram. Aber ist es nicht wichtig, dass du, wenn du hier sitzt, durch deine eigene Natur angenehm bist? Es muss nicht jemand kommen und dich pieksen und dich ankurbeln, damit du angenehm bist? Wovon du gerade sprichst, ist, drei Menschen müssen mich ankurbeln, um mich angenehm zu machen. Eine sehr arme Maschine. Erinnerst du dich an die alten Ambassador-Autos? Immer werden sie bergab geparkt, weil man morgens schieben muss. Jetzt sind alle Autos mit Selbststart ausgestattet. Ein Fortschritt, ein technologischer Fortschritt, oder nicht? Ich bitte euch nur darum, eure Technologie weiterzuentwickeln, damit ihr Selbststarter seid. Wenn du am Morgen aufwachst, bist du voller Freude und Liebe. Wenn jemand kommt, werden wir es teilen. Wenn niemand kommt, ist es in Ordnung für uns.